Du, du, du, du, du, du, du, du, Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Flat World. Folge, keine Ahnung, vier oder fünf, keine Ahnung. Ich hab. hab vier, die... oder? Vier, oder? Vier, ja doch, vier. Ich weiß es nicht, wir nehmen zu viele Folgen am Stück auf. Ich... Eben. So, äh, ich baue mein Haus weiter. Halt. <lacht> Alter, ich hab so ein richtig kleines Haus, ey, das ist so nice. Okay, Lehm. Kann man nicht Lehm irgendwie verkaufen für die Smaragda? Junge, lass Lehm. Ich brauch Lehm. Brauchst du Lehm? Ja, den brauche ich. Okay. Dann, äh, warte, hier. Hä? Ein Slime? Hä? Die Legenden sind wahr, sie spawnen also doch noch. Ja, <lacht> yeah, Slime! Was, echt? Oha! Freuen wir, warum freuen wir uns jetzt darüber? Ich nicht, mein, warum brauchen wir Slime? Hä, hey, Lein? Ja. <lacht> Nein, der war funny. Hä, hey, die, die spawnen eh wieder. Ich will ein Slime als Haustier haben. Oh ja. Was sind die nicht? Die aggressiv? sind so knuffig. Okay. Hä? Hey? Hast du das früher nicht gefeiert, dass sich so ein kleiner Slime einfach nicht angreifen konnte? Ach, Können die kleinen Slime dich nicht angreifen? Will? Nee, okay. Die machen dir keinen Schaden. Okay. Magma Cubes können das. Ja, Magma Cubes können dir Schaden. No, wow. Das ist diese Billo-Version von den Slimes. Auf Wunsch bestellt. Da kamen dann Slimes ich so, raus. Ey, Slimes können keinen Schaden machen. Wir packen einfach mal drauf, dass Magma-Cubes schaden. Wir ja, hauen die mal in die Hölle und gucken, was passiert. Oh, Scheiße. Mm. <lacht> Slimes, Alter, ich hab Slimes in Google eingegeben. Kommt aber nur so, so, so. Wie heißt das? Dieser. <lacht> Was? Purple Die Fluffy Slime Set. Okay, es wird Nacht bis vielleicht schlafen gehen. Ja. Am Rand. Aber Monster sind in der Nähe. Möder, nee, egal, ja, kloppt die weg. Ja. Ah. Hast du hier Baumehl eingesetzt? Äh, Baumehl. Noch mehr also Was Baumehl? <lacht> <lacht> Baumehl? Nein, habe ich nicht. Also so? ja, absolut, ja, also, ja, ja habe ich. <lacht> es du Baumehl? Kannst du es nicht? Baumehl? Ja, ja, klar. es für die Folge gewesen, würde ich sagen, ja, es war jetzt nicht so die geilste Folge, aber muss es auch. Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal, haut rein oder bis zur nächsten Folge und ciao. Tschüss.